Tausende Euros aus wie ein Kriegergeld. Ja. Richtig! <lacht> Dein S so, Statement. Geiler Tag heute. Okay. Das reicht. Dein Statement. Soll was soll ich denn sagen zum Thema? Alles Roger. Roger, Roger. Jolanta, your impression about this day? What are your impressions about this day? Oh, it's we're hot. <laughs> hot. Okay.